Ah, ja, wir kommen hier zur Mannschaftsaufstellung von Fortuna Düsseldorf gegen Altenheim. Heute am 30. Oktober 2020 um 18.30 Uhr im leeren, leeren äh, Merkur-Spieltag Arena. Schieß mich tot, keine Ahnung. Wie das Ding heißt, Spielwiese. Wir haben hier im Tor Florian 0 zu 3 Göttergott Tor des Jahres Kastenmeier dann haben wir Kevin dann den gelben Kartenkönig von Kiel. Klara kann man nicht aufstellen als Christoph Klara aus Österreich, der sich dann sofort mit Herrn Piatrowski so verbünden wird, dass die beide sich die Bälle zuspielen mit einer Passquote von mindestens 71 Prozent. Dann kommt Herr Karamann, wie geil der Türke aus der Kiste und geht nach vorne und macht ein Tor am dem anderen. Nee. Pettersson, unser Schwede, alter Schwede sogar, 30 oder was, keine Ahnung, auf jeden Fall unser Schwede, wahrscheinlich auf der linken Seite, wird da offensiv alles aufreißen, was ihm nicht in die Quere kommt. Und Adam, unser Kapitän, Bozek, ja dann ist der Fighter vor dem Herrn, äh, ergänzt sich wahrscheinlich mit Marcel Sobotka. Unser Filigran-Techniker im defensiven Mittelfeld. Und ja, Herr Pledel wird dann links, rechts, oben, unten irgendwo den Ball suchen. Den äh, Jens äh, nee, Zimmer äh, Zimmer auf jeden Fall äh, nicht findet, sondern immer wieder vertrödelt. Und der arme Ruven Hennings wird leider wieder in der Luft hängen. Irgendwo da oben im Fortuna-Himmel und keinen einzigen Ball bekommen. Mein Tipp, ein sensationelles 1 zu 3 nach einem Elfmeter für Fortuna, den Karaman aber sowas von verknallt, aber im Anschluss dann äh, Hennings verwandelt. Ich wünsche uns sehr viel Spaß mit dieser anstehenden Partie.